Sadio Manes 31. Geburtstag wird am Ostermontag kurz und kräftig gefeiert. Danach geht es ums Duell Bayern gegen Man City, das für viele ein Duell zweier detailversessener Trainerstrategen ist. Geradezu legendär die Geschichte, als Thomas Tuchel und Pep Guardiola in München in einer Bar mit Salz- und Pfefferstreuern über Fußball philosophierten. Er ist wirklich ein kreativer Trainer. Mit einer guten Beziehung zu seinem Team und einer tollen Raumaufteilung im Spiel. So richtig in die Karten lassen sich beide nicht schauen. Auch nicht der Bayern-Trainer. Wir wissen um die Qualität und sie haben noch absolute Topform zuletzt in der Liga. Okay, wir brauchen körperlich komplette Verausgabung. Wir müssen sehr schlau sein und mutig sein. ein paar taktische Lösungen, an denen wir uns Sicherheit vielleicht holen können. Gerade gegen Erling Haaland. 30 Premier League Tore, 10 in der Champions League, allein 5 davon gegen Leipzig. Ein Spieler von einem anderen Planeten, Guardiola, vergleicht ihn gar mit Messi und Ronaldo. Es ist einer der besten Stürmer der Welt und ähm, ähm, muss sehr, muss man, man muss sehr aufmerksam sein und äh, ja, eine gute Mannschaftsleistung bieten und natürlich äh, individuell auch einen guten Tag haben. Holland, gerade genesen von einer Leisten-Blessur. So viel Glück haben die Bayern nicht. Ihr Mittelstürmer Chupomuting fällt aus. Das könnte eine Aufgabe für Serge Gnabry werden. Bayern ist keine Mannschaft für die zweite Runde der Champions League. Es ist ein Team zusammengestellt, um hierher zu kommen und zu gewinnen. Das ist meine Erfahrung, als ich dort Trainer war. Es ist egal, wo sie spielen. Sie spielen, um zu gewinnen. Pep und die Milliardäre von Man City. Eine Aufgabe für die Bayern.